Nach acht internationalen Film- und Friedenspreisen für den Kurzdokumentarfilm Die Mamos um die Bäume des Friedens möchten wir eine große internationale Stiftung ins Leben rufen, an der du dich jetzt mit dem Peace Tree Coin beteiligen kannst. Du kannst jetzt deinen eigenen Peace Tree Coin auf unserer Seite bestellen, um dem Frieden wieder einen Wert zu geben. Werde jetzt Teil unserer großen Friedensvision und realisiere mit uns eine Million Friedensbäume sowie einen großen Film, der viele Menschenherzen bewegen wird. Unsere neuen Jahresfeier wird im Rahmen des allerersten Friedensfeierfestival mit der internationalen Stiftungsgründung vom 9. bis 11. Oktober 2020 im größten bewohnbaren Kunstwerk der Welt stattfinden, das von dem genialen Künstler Friedensreich Hundertwasser in Bad Blumau, Steiermark, erschaffen wurde. Schreib uns, warum du dabei sein möchtest und sichere dir jetzt eines von 88 Gründungspaketen auf unserer Startnext-Kampagne, um zusammen mit Gleichgesinnten eine weltweite Friedensbewegung zu initiieren.